So, das Wichtigste über Word in drei Minuten. Wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit mit Word schreiben wollen, dann könnte der allererste Entwurf folgendermaßen aussehen. Sie haben hier angefangen, eine Einleitung zu schreiben, einen Hauptteil, einen ersten Teil des Hauptteils, einen zweiten Teil des Hauptteils und einen Schluss. Jetzt geht es darum, zunächst mal Word mitzuteilen, welche Teile von diesen Wörtern hier Überschriften sind und welche Teile Text sind. Wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir, dass hier oben immer die Voreinstellung auf Standard steht. Das heißt, hier wird die Formatvorlage Standard verwendet. Und Word geht davon aus, dass hier alles, was angezeigt wird, ganz simple Textteile sind. Das wollen wir jetzt für diese Einleitung hier ändern. Und klicken dann hier drauf. Dann sehen Sie, dass der Überschrift 1 angezeigt wird. Dann weiß Word, dass es sich jetzt um eine Überschrift der ersten Ebene handelt. Zack, dasselbe machen wir hier mit dem Hauptteil, Überschrift 1. Dann haben wir hier den Hauptteil, den ersten Teil. Daraus wollen wir jetzt gleich eine Überschrift der zweiten Ebene machen. Dafür klicken wir hier nicht auf Überschrift 1, sondern hier auf Überschrift 2. Dasselbe machen wir hier auch, Überschrift 2. Und den Schlussteil der Arbeit wollen wir wieder zu einer Überschrift 1 machen. Sie sehen jetzt hier, wenn man drüber geht, wenn man draufklickt, kann man hier direkt sehen, das ist ja eine Überschrift 1. Der Text ist weiterhin Standard. Hauptteil ist Überschrift 1. Hauptteil, erster Teil, Überschrift 2. Das ist schon das Allerwichtigste, dass man hier in Word richtig zuordnet, um was für ein Textteil es sich handelt. Jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt wollen wir das Ganze nummerieren. Dafür gehen wir einfach hier zu an den Anfang der Einleitung und klicken dann hier oben auf Nummerierung. Dann wird das mit erstens nummeriert. Dasselbe machen wir beim Hauptteil, zweitens. Und hier jetzt beim Hauptteil, erster Teil, wenn wir dort auf Nummerierung klicken, dann wird natürlich drittens zugeordnet. Das wollen wir jetzt nicht, sondern wir wollen hier gerne 2.1. Dafür müssen wir einmal hier auf den Button daneben gehen. Das ist überschrieben mit Liste mit mehreren Ebenen. Und dann auswählen, welche Form wir haben wollen. Da wählen wir diese hier mit 1,1 und so weiter. Sobald das hier eingestellt ist, kann ich jetzt mit diesen beiden Knöpfen hier die Ebene verändern. Ich möchte also das jetzt auf einen, ähm, von 3 auf 2.1 ändern, indem ich hier drauf klicke. Dasselbe mache ich hier wieder. Ich klicke auf Nummerierung, klicke wieder hier rüber, dass es bei 2.2 steht. Und schließlich den Schlussteil, auch wieder auf Nummerierung klicken, drittens. So, damit haben wir jetzt schon die zwei wichtigsten Sachen. Wir haben eine korrekte Nummerierung und wir haben Word mitgeteilt, um welche Ebene der Nummerierung und der Überschriften es sich handelt. Und jetzt der dritte Teil. Und zwar wollen wir jetzt gerne eine, ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Das funktioniert dadurch, dass wir Word jetzt schon alles Wichtige mitgeteilt haben, völlig automatisch. Man geht hier einfach auf Verweise und klickt dann auf Inhaltsverzeichnis. Da kann man auswählen, wie das aussehen möchte. Ich nehme hier gleich mal die erste ähm, Möglichkeit, klicke drauf, zack, bekomme ein ähm, Inhaltsverzeichnis, in dem genau die Überschriften, so wie ich sie hier unten definiert habe, angezeigt werden. Wenn man dann später Änderungen vornimmt am Text, beispielsweise hier schreibe ich jetzt einen Text hin, sodass sich das hier über die, über die Seiten mehr verteilt, und sagen wir mal, wir ändern hier auch noch die Beschriftung von erster Teil auf Teil A und hier von zweiter Teil auf Teil B. Und jetzt wollen wir gerne das Aktualisieren hier oben, das Inhaltsverzeichnis. Das heißt, hier sollen jetzt andere Seitenzahlen stehen und hier sollen die Überschriften ein bisschen anders lauten. Dafür klicken wir einfach mit dem Rechtsklick drauf, sagen Felder aktualisieren, wählen dann Gesamtes Verzeichnis aktualisieren. Zack, sind alle Änderungen vorgenommen, die Seitenzahlen wurden aktualisiert und die Überschriften, die ich verändert habe, werden hier auch verändert angezeigt. Das war's, viel Erfolg beim Umsetzen.